Haufer, was machst denn du da? Ich suche die Ohren vom Emil. Der Emil braucht keine Ohren. Der hat echt einen Glück. Was, Haufer? Ich hab mir da jetzt Gedanken gemacht. Und bist drauf gekommen, dass wir alle warsch sind. Ja, eh. du, ich, wir alle, also alle Männer, das schaut gar nicht gut aus. Der schaut nicht gut aus. Die Ohren, Hofer, die Ohren, die männlichen Ohren! Ja, also ich muss sagen, jetzt stehe ich auf der Leitung. Wenn man als Mann alt wird, ne, dann werden die Ohren ganz, ganz riesig und fangen an ganz, ganz schirch nach unten zu hängen. Und es wachsen plötzlich Haarbüschel aus, auf die jeder Hippie aus den 60er, 70er Jahren neidisch gewesen wäre. Und das macht dir Sorgen? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist mein voller Ernst und das trifft uns ja alle. Also habe ich mir dazu was überlegt und was erfunden. Und ich bin sogar schon auf Investorensuche gewesen. Unsere nächste Investitionsidee kommt von Jay aus Österreich. Also Jay, was hast du für uns? Deine zwei Minuten laufen ab jetzt. Danke sehr. Danke. Ähm, ja, mir geht es um die männlichen Ohren. Na, man weiß, mit dem Alter werden die furchtbar groß und fangen auch furchtbar grauslich zum nach unten hängen an. Und dann noch die Ohrenbüscheln, die dann plötzlich aus den Ohren wachsen. Also sehr viele Männer ab 60 trauen sie ja quasi gar nicht mehr aus dem Haus. Deswegen habe ich das da erfunden. Das ist ein sogenannter o, -O -K -A. Ein optischer Ohrenkorrekturaufsatz und man kann da als Mann schon recht früh mit dem Tragen des OOKA anfangen, also so mit 20 ungefähr. Der sorgt nämlich dafür, dass die Ohren nicht zu hängen anfangen, weil die Ohrenmuskeln trainiert werden. Eine Behandlung täglich von ca. 10 Minuten verhindert, dass die Ohren größer werden und eben zum Hängen anfangen. Steuern tue ich das Ganze, noch nah heutzutage, ganz easy über eine App. Die misst den Grad der Muskel in meinen Ohren und errechnet äh, das ideale ganz individuell auf meine Ohren zugeschnittene Trainingsprogramm. Und nennen tue ich das Ganze Shiny Ears, damit man mit 85 auch noch problemlos ohne Haube aus dem Haus gehen kann. Ah, äh, ja, was soll ich sagen? Du hast echt Probleme. Das sind aber ja nicht nur meine Probleme, das trifft uns Männer alle, alle, weltweit! Also gut, nehmen wir das Ganze einmal für einen Moment lang ernst. Was ist mit den Haarbüscheln? Gut, okay, das sorgt für durchtrainierte Ohren. Aber du hast es ja selber schon erwähnt, was ist mit den Haaren, die aus den Ohren rauswachsen? Wie darf ich mir das vorstellen? Ich habe dann super trainierte Ohren, wie mit 20, aber man sieht nichts davon, weil sie zugewachsen und überwuchert sind. Nein. Dafür gibt es dann das Premium-Modell Shiny Ears Plus. Da habe ich dann die Möglichkeit, mir direkt über die OOKA und über die App meine Ohrenhaar während des Trainingsprogramms läuft, schneiden, entwurzeln und auch wachsen zu lassen. Also wenn ich mir jetzt für Shiny Ears Plus entscheide, passiert es dann eben einmal wöchentlich automatisch mit. Und via Ultraschall werden sogar die Gehörgänge optimal gereinigt. Ich bin sprachlos. Du hast aber nicht wirklich Investoren dafür gefunden. Hast du eine Ahnung, wofür man heutzutage alles Investoren findet? Toi, toi, toi. toi.